Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilenrevue. Servus Martin. Servus Martin. Hey, es ist die 30. Ausgabe. Wow, cool. Jubiläum. Cool. So, wie schauen wir aus im politischen Österreich? Naja, in Schwarz-Blau, die Top-Nachricht meiner Meinung nach war kurz der wichtigste deutsche Politiker. Der Strache wird sich gefreut haben, oder? Ja. Und es ist geschichtlich schon das zweite Mal. Was für das? Ja. Aber das im hat... Gedenkler darf ich das schon sagen. Okay, das stimmt auch wieder. Was ist mit Strache? Das also war ja nur irgendwas, oder? Der Strache, ja. Der Strache ist eine Woche lang Kanzler. Das heißt, ich gehe davon aus, er ja, ist eine Woche lang dort, wo er immer hin und wird mit. So einer Latte rumlaufen. Naja, die Begründung ist eigentlich einfach: der Kurz- und der Bundespräsident sind in China und die muss wer vertreten. Und wer ist da besser geeignet als der Vizekanzler? Wahrscheinlich deswegen, weil er bei so einem Langstreckenflug nicht rauchen darf. Ah, das wird sein. Ein Rauchverbot, gell? Ja, eben. Gibt es da irgendwas zu sagen dazu? Nein, okay. Aber was haben wir noch? Was wir noch haben, hast du die Bild gesehen, wie der Bildungsminister äh, seine Tür zum Büro? Piep, piep, piep, piep, piep. Richtig. Geil. Und das voll auf von der Kamera. Ist das äh, was für ein Minister? Für Datenschutz ist das nicht. Nein, oder? nein, Bildung, Bildung. Ah. Und er <lacht> ist ja nicht nur raffiniert, dass er das voll auf von der Kamera macht. Okay. Hast du das Passwort gesehen? Na? Ganz raffiniert. Okay, lass mich raten. Du. Hochzeitsdatum? Nein! Fast N noch raffinierter. Okay, was? Geburtsdatum? Ja! Da kommt keiner drauf. Die Lieblingscodes der Hacker sozusagen. Das kommt gleich noch 1111. Und was war die Woche beim Tram? Naja, das Thema weltweit schlecht schlechthin, derzeit? Ostern. Ja, klar. Und Weißes Haus fährt natürlich auch Ostern. Und wir wissen nur aus Obamas Zeiten, kannst du mal immer an die schönen Fotos von die Obamas zu Ostern? Ja, mit den Kindern am Rasen. Genau. Ja? Es war immer so, Michelle und er, und die ja. ganzen Kinder, dann Eiersuche und so, wunderschöner Bilder. Mhm. Trump ist anders, das wissen wir Trump hat ein, ein Foto von sich und am doofen Hasen. Mhm. Ist. Aber welcher ist jetzt der doofe Hase? Das ist ich dir. <lacht> und sonst. Aber also ich glaube, es ist immer noch gescheiter, dass er so einen einem Hasen fotografiert, als sie so er irgendwie mit Eiern spitzt. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. passt schon. Okay, gut, gut. Und sonst, gut. und sonst. Naja, ähm, der Trump hat ja, ähm, dem ist es jetzt scheinbar wurscht, mhm. dass diese Affäre immer noch da ist mit seiner Wahlmanipulation, äh, mhm. weil er hat jetzt den Putin einfach wieder mal eingeladen. Paris mhm. is for life. Ich sehe schon. Ah, ja. BFFs. Schaut es auch aus. Weil, es ist ja komplett wurscht. ganze Affäre mit Cambridge und so, Analytics, äh, Russland, wurscht. Er landet jetzt wieder ein. Wie sagst du immer? Tent von Trump. <lacht> <lacht> Der von Trump. Richtig, richtig. Gut, eine Nachricht ist mir schon längst abgegangen. Die, die an Trump sein Steckenpferd. Was ist das? Die Mauer? Die Mauer! Genau! Die Mauer, die ist endlich wieder da. Mhm. Er regt wieder drüber. Okay. Und zwar jetzt hat er vor, mhm. weil das noch ein bisschen länger dauert mit dem Bahn Hat er gesagt, ja, ich was da, ich zieht da die Armee habe mhm. dann ist die Grenze sicher, Das geht nicht. ja nicht. Und aus eigenen Recherchen, exklusiv für die Zuschauer der Schlagzeilenrevue, bringe ich jetzt Zusatzinformationen. Zu Und zwar, laut der Verfassung darf das Militär auf amerikanischem Boden nicht eingesetzt werden. Deswegen muss der Trump die Nationalgarde mobilisieren. Wir wissen ja, wie der Trump gestrickt ist. Ah ja. In dem Moment, wo er das erfährt, hat er auch schon die Lösung. Die wäre? Er wird das Militär einfach in Nordmexiko stationieren. Von der anderen Seite? Ja, genau. Gute Idee. <lacht> ich glaube, er wird es wirklich machen. Ja. Martin, warum lesen wir die heute? Damit man was lernen. Und was hast du die Wochen gelernt? Klar, wenn die Burgenländer Witzen ist, was dran. Okay. Weil sie verkaufen jetzt 0 Euro Scheine im Burgenland. Ist das jetzt der Witz? Nein, das steht wieder heute. Okay. Jetzt kommt's es aber. Okay. Die kosten 3,50 Euro. <lacht> Kann man damit zahlen? Und, nein. Und <lacht> die ersten 1000 sind schon verkauft. Wie geil ist das bitte? Ist das ein Na total! <lacht> die da. sind sicher so schlau wie die Okay. Was hast du als Erkenntnis von der Woche? Ähm, erste erste April-Witze, also April-Scherze zu machen, das ist eine Kunst. Ja, glaube ich schon. Ja. Es kann nicht jeder. So wie wir zum Beispiel. Du spielst an auf die letzte Woche. <lacht> bin mir sicher, das wird für einige jetzt überraschend sein, aber unsere Nachricht, dass wir eine Kolonne da Heute bekommen, ist leider nicht wahr. Es ist ein aber wir wissen, die Heute hört zu, ja, ja. sie schaut uns zu. Hallo liebe Redaktion! Hallo! Ähm, ja, also es ist nicht jeder so geschickt wie wir. Zum Beispiel der Elon Musk, der Mr. Tesla, mhm. mit den Elektroautos, die die Leipzig anführen, mhm. Um, der hat gewonnen, es ist lustig, wenn er, er schreibt, Tesla ist pleite. Am 1. April? Genau. Was ist dann passiert? Es haben ein paar Leute geglaubt, okay was zu einem 8%igen Verlust am Börsenwert geführt hat. Na naja, uncool. Das heißt, manche äh, April-Schätze können Naja, aber was war das von jemandem, der ein Elektroauto mit einer Rakete zum Mars schickt, wo es nicht einmal Steckdosen gibt? <lacht> Aber da war <lacht> Gut, das war die 30. Ausgabe. Yes! Äh, wir danken, dass ihr immer dabei wart, und wir freuen uns auf die nächsten 30. Mindestens. Ebenso. Dann äh, danke fürs Reinschauen, bitte liken, Schönen. kommentieren, und teilen und so. Genau. Das war's. Äh, ja. Nächste Taba! Hast du Faithen gesagt? Ja. Yeah.